Hallo meine Puckfreunde und Pokenenden Puck zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies. Wir ja, haben in den letzten Folgen ja, die vier Minispiele gespielt und dieses Bild hier, das macht mich schon so ein wenig, ein wenig aufgeregt. Ne? Ja, ich hab Lust auf Geld. Backhold heißt das Minigame. Ich bin gespannt, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Das Bild sagt mir nur, dass ich Geld haben will. Pflanzen! Hübert! Kicke und ziehen Pflanzen um. Bilden. Was? Warte, was? Soll ich machen? Ich check das nicht. Äh, warte, geh du mal. Äh. Oh, lol! Spare ein paar Sonnen an, um deine Pflanzen zu verbessern. Wie habe ich das gemacht? Ich check das Spiel nicht. Ach so, das ist reinbilden. Ach so. Wie kennt man doch? Oh, das ist doch cool. Mischt Pflanzen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Die ganze Zeit drehen. Ja, äh, der kann da runter. Dankeschön. Mm. Äh, das Spiel ist aber sehr interessant auf jeden Fall. Ey, ey, ey, ey. Ach so, das ist ein Upgrades. Allgemeine Upgrades. Mischt Pflanzen. Ja, ich muss noch mal mischen. Bam, nice. Das ist auf jeden Fall interessant, okay. 75 Gruppen muss ich bilden. Also 75 mal halt. Ne? ist schon. Oh, den Ding kann ich hab's genau. Äh, eigentlich bin ich besser in solchen Spielen, aber das war jetzt gerade so unerwartet. Dass ich so ein Minispiel bekomme. Aber echt cool. Das ist echt cool. Ich liebe sowas eigentlich. Ey, ey, ey, ey, du lässt das mal da, okay. ja. Tommy haben eine deiner Pflanzen gefressen. Nein! Auffüllen. Okay. So, okay, das geht schon mal. So vielleicht? Ja. Oh. Was? Ist Alter, nein, lass meine ganzen Sachen in Ruhe, ja, das gibt's doch nicht. Meine ganzen Pflanzen, ey. Das ist doch voll gemein, Mann. Hier oben wir noch was. Komm hier unten vielleicht noch irgendwo. Oh. Ich gucke mal immer ungefähr dahin, wo ich auch meine weiter habe. Äh oh, warte. So, geht weiter. Ja. Oh ja, nice! Die sind richtig gut. Ähm. Sollten wir keine Probleme mehr mit haben. Okay, das bringt nichts, wenn ich die falsch schiebe. Krieg zumindest keinen. <lacht> das war kackt. Oder so. So was mag ich nämlich nicht. Kältin. Okay. Ja, wir haben ja eigentlich voll guten Schutz hier. Ja, äh, durchmischen. Oh. <lacht> ich bin fand richtig cool eigentlich. Oh, keine Ahnung, gibt's nichts mehr. Hat auch hier unten ist sowas. was? Was jetzt? Hier noch so? Das gibt doch gar nichts mehr. Hat hier oben. Und dann? So, genau. Ja, was jetzt? Ah, hier. Welle kommt. Äh, ich glaube, dieses Spiel verbindet einfach nur darauf, wie schnell ich hier das mache. Sorry, falls ich nicht langsam bin oder wenig schlecht bin. Normalerweise bin ich nicht so schlecht in solchen Spielen. Tut mir leid. Durchmischen würde ich sagen. Ich finde nichts mehr. Ich finde no Job nichts mehr. Nochmal durchmischen hier. Ich mhm. finde schon wieder nichts. Noch mal durchmischen. Oh man, ich komme mir vor, jetzt wäre ich richtig scheiße. Sorry. So, äh, du dahin. Gute. Dann du, äh.. Geld ihn! Nein! Oh, ich wollte schon sagen, der wird fast gestorben. Ähm. Dahin, ja, danke schön. Für die so. Dahin. Dahin. dahin. dahin. Du dahin. Dahin du kommst einfach mal Hier hm. Hm. Nein, einer wurde gefressen! Nein, nein, nein, nein, zurück geht das also nicht mehr Bin ich okay Äh Neu geht schon fünf Minuten, irgendwie finde ich, dass ich viel zu lange brauche für so ein besonders kurzes oh, sorry äh, aber der kommt dahin genau und ähm, ja genau der kommt dahin und äh, der kommt dahin jetzt haben wir hier keinen schutz mehr der kommt dahin und der kommt dahin und ähm ja ja der kommt dahin der kommt dahin, der kommt dahin. Sie ich gerne an, Gibt denn finde hier ey ey ey ey, ey, ey, ey, ey, ey, nö, nö so geht ey, nicht. ey, so geht ey, nicht? Bam. ey, ey, ey, die, Alter. ey, ja krass. ey, ey, ey, ey, ey, nicht. Oh, Wir haben es aber gleich. Hör doch auf! Bring den um! Nein! Äh, Aufhören. Und nochmal drehen. Lotto drehen. Okay, die noch. Sasch. Zasch, Zasch. Kacke! Ich bin viel zu langsam! Ich schreibe mal schön die alle an. Können sich nicht angucken. Komm wieder ab. Äh da und äh, da und äh, hier noch fünf Gruppen, ja. Noch vier. Noch drei. Ja, genau. Und kacke. Da geht's nicht. Geht's auch nicht. geht geht's denn noch? Ich finde nichts mehr. Ah, brauchen noch mal neu. fast schon. Finden wir zumindest wieder was. Genau jetzt sage ich und das soll es jetzt, jetzt gewesen sein? Yes! Und oh, wir kriegen auf den ganzen Diamanten. Aber ich verstehe den Namen immer noch nicht. Und das Bild habe ich voll geklickbated, Alter. Ich kriege ich krieg voll viel Geld. Mann. Okay, das nächste Mal machen wir geisterhaft. Uh, spooky. Oh, die sind alle unsichtbar. Oh nein. Sind das wirklich unsichtbar? Die sind einfach wirklich unsichtbar. Und woher soll ich dann erkennen, wo die sind? Hatte! Ah, dann kann ich sehen, dass da einer kommt. Ah. Noch mehr? Nö, ne, nur ne, da. Warum hat der ganze Geräusch? Ich glaube, den darf ich ihn? Ah, da kommt noch einer. Okay. Matschkürbis. Packen wir mal so einen dahin, würde ich sagen. Okay, das ist auch interessant hier so. Na komm! Das ist so ein Eisviech. Aber im Wasser kann doch keiner sein, dann würde ich ja dieses Planschen hören. Oder hat jemand einen Helm? Oh nein, da kommt näher, da kommt näher, da kommt näher. Kill ihn! Kill ihn! Oh nein, das hier irgendwo. Das hier. Ach, Arm ist hier. Ah, hat abgefallen, ja, ja. Okay, passt doch ja so. Zack, mach mal da so einen hin. Hm, hm, la, la, la. Zwei Wellen sind es, die diesmal sind sind die diesmal sind es, die diesmal alle Noch mal so Seedrosenblätter, wie man braucht. Oh verdammt, ich könnte hier welche hinpacken zum Schießen. Oder oh, knabbert jemand, ganz schön nice. Oh, uh, nice money. Vielen Dank für die Spende. Nein. Soll ich das schon einsetzen? Ja, komm. Packen wir das einfach mal hier irgendwo hin. Warum nicht? Jetzt knabbert der da schon wieder. Oh, vielleicht hätte ich das noch nicht machen sollen. Ja, mach schnell! Kaputt! Ja, geht doch. Das ist so viel traurig, Mann. Das geht doch so nicht. Nein, hör doch auf. Da ist noch einer. Nein, er stirbt. Nein, Walnuss. Geh nicht sterben. Walnuss. Ripp, Walnuss. Rest in peace. Nein. Du knabberst hier nicht dran. Ja. Bam! Das sind zwei, okay. Brauchen wir eine Walnuss hier. Yes. weil es ist wieder belebt worden Woo! nein im Wasser kommt nein nein nein nein nein kacke kacke kacke Was mache ich jetzt ich hätte die hinpacken sollen ich idiot egal der eine wird dann wahrscheinlich hier knabbern erstmal bevor er zu dem hinkommt was mache ich denn bin ich ein idiot ja das bin ich warte warum sie die wasser gar nicht man sieht die Wasser gar nicht. Hat nie doch keiner. Gell. Sagt Mensch, ey. Ja, wo ist er denn? Ist er nicht hier? Müsste er nicht hier. Ja. Verreck. So, Dankeschön. Packen wir hier nochmal hin. Du da. Okay. Ah, Mama, nein, warum nicht? Vielleicht haben wir in dieser Folge sogar drei Minigames. Find ich nice. Ich spare mir den auf. Auf die Welle. Also die kommt jetzt. Spare ich mir den auf, bis die ganze Welle hier angekommen ist. Nein! Keine Delfin Zombies bitte nicht. Mama! Wer ist hier alles? Oh Gott! Okay, hier ist, doch hier ist einer. Geht zu mir. Traut euch! Was? What? Ey, ey, ey, ey, ey. So haben wir aber nicht gemacht. So haben wir so aber nie mit dem Bruder. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Keine Ahnung, wo braucht man denn noch welche? Mach einfach dein. Ist mir egal, ich hab keine Ahnung. Mehr. Hm? Wer ist hier noch, he? Aha. Also im Wasser sieht man das nicht, okay. Das ist mir nicht blöd, aber man hört zumindest das Planschen, dass auf jeden Fall irgendjemand im Wasser ist. Oh lol. Das war lucky. Da habe ich nämlich nicht drauf geachtet. What? Hey, hey, hey. Wer ist hier? Wer ist das? Oh nein, oh nein. Warte, der bewegt sich weiter? Ich hab doch Eis so, war ja selber Eis ist oder was? oh Junge Nein Was soll ich da jetzt machen? Warte, wo kommt er? Ich weiß es noch nicht. Was, <lacht> <lacht> Nein! Nein! Nein, lass es doch. Oh, das war dumm. Oh nein. Wo ist er denn? Hilfe! Mein Gott. Oh, jetzt muss ich da natürlich warten. Das ist doch Mann. So. Nein. Oh Mann, das läuft gerade so viel falsch. So, was soll ich denn machen? Ich habe doch keine Ahnung. Aber wir haben es nicht geschafft! Wir können es schaffen! Wir können es schaffen! Guys! Wir können es schaffen! Oh fuck, der ist direkt einer hier! Ah, oh, okay, er ist gestorben. Okay, ah, ah, ah, ah, ah! Oh, oh. Ich wollte schon sagen... Ich wollte immer alles sagen, Mann! Mensch, Mensch! Gibt's doch nicht, was ist denn? Ey! Ey! Ey, ey, ey, ey, ey, hey. ey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ding du auch, Partner? <lacht> ja. Konnte ich jetzt auch nichts gegen machen. Sorry, Geise. Sorry. Nein! Verreck! Bruder, verreck! Verreck, die verstärken. Mann hat jemand? nicht. Oh ja, zum Glück! Oh Mann! Meine Güte! Der wurde schwieriger als ich dachte, ehrlich gesagt. Warte mal auf hier. Halt, stopp! Jetzt reicht es. Ach komm, als ob ich da keinen hinpacken kann, ey. Muss ich jetzt extra noch 10 Minuten warten? Ja, je. Yeah. Geil, geil, geil, geil. <lacht> Ja, jetzt. Oder wir packen den hier hin und dann... Ja, okay, ja gut. Weil, das ist nämlich wichtig, dass er niemand hier durchkommt, weil sonst haben wir verkackt. Und das ist... Ja, da kommt zwei, deshalb packe ich einen hin. Stopp. Stopp. Stop, stopp, stopp, stopp. Ich will irgendeinen Witz bringen gerade mit Stopp, aber keine Ahnung. Ich hab's angefallen Sorry. Sorry, sorry, sorry. sorry. Danke für die Münze. Mhm. <lacht> plop, plop, plop, plop. Gut, passt doch eigentlich alles. Kein Problem. Bisher. Jetzt bräuchte ich mal die Zeroes Ich hätte die ganze Zeit am Anfang richtig viele bekommen, jetzt krieg ich gar keine mehr. Why? Wieso bekomme ich überhaupt welche? Weil wir doch eh wieder abgenommen werden. Ah. Oh mein Gott. Oh, habe ich viele Flanschen denn da? Hey, halt hey, hey, hey, hey, hey, stopp! Oh, das war's. Okay. Oh, ich hier noch mal einen Diamanten? Nice! Und ja, wir schaffen drei Spielmodi in diesem Folge, dieser Folge. Pschuch. Oh, also gibt's. Warte, Backhold, ist das ja mit Twist. Also es ist es noch mal das Gleiche, nur anders. Also gibt es manche Minispiele einfach noch mal, aber die sind halt etwas anders. Vielleicht ist das hier, ja, das hier, weiß ich nicht. Ich sehe Sternchen, so wie man das Nächste. Und ja, ich sehe Sternchen. Da, hat der Name recht. Äh, was? Ich habe doch keine Ahnung. Was wollen jetzt von ihr? Ja, so Sonnenblume wäre ganz gut. Vielleicht mir nicht Geld. Mal schauen. <lacht> der vielleicht noch ganz gut weiß ich noch nicht Boah, keine Ahnung du keine Ahnung Mama so I don't know wüle alle Markiten stellen mit Sternfrüchten ach so ich muss das alles hier mit Sternfrüchten machen und dann habe ich gewonnen oder wie Hm. Interessant, interessant. Warte, was mache ich denn in dieser Reihe? Dann muss ich ja ja so einen Rahmen, oder so einen richtig krassen Reihen bauen. Das ist ja richtig mies. Das ist ja mies, Bruder. Bruder, das ist mies. Das ist richtig mies. Das ist mies. mies. mies. Oh, Junge, geh doch weg. Niemand mag dich Mann, ey. So, hab du. So, geht immer hier wenig was. schön. So, packen wir doch noch mal einen hin. Hier pack ich keinen hin, hier pack ich irgendeinen. Zum einen, nein, für den hin, ist nur so, was sonst passiert. Ja, was für einen packe ich denn da hin? So ein 300er wäre ganz nice. Oh Gott. Ich hätte die Kartoffelmine mitnehmen sollen, merke ich gerade. Ich mag die eigentlich auch. Und für sowas wäre es auch gut. Ich kann die nicht mal da hinpacken. Ja, machen wir es so. Denke ich mal. Wenn ich den da hinpacke, dann greift er den noch an. Ja. Ach, oh, hier ist Geräusch. Wenn ich was gut gemacht habe so, äh ich würde sagen, ein ich viermal so weit ich bin so weit ich bin so weit ich bin so weit ich bin so weit ich noch so da unten bin so weit jetzt das Gesicht von denen auf diesem einen Zahn. Das ist schon ganz nice. Mann, bringt dich doch um, Leute. Da sind ja keine Anfänger mehr. Ihr schafft das doch, oder? Die umzubringen. Komm, das schafft er doch. Bom. Ja, geht doch. Ich hast du jetzt nicht geschafft, ne? Oh ich sehe Sternchen. So, eigentlich wäre jetzt die Folge zu Ende. Aber wir machen das jetzt noch durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brauchen wir noch. Okay. Mm -hmm. Dann greift der den nämlich hier an und dann greift der noch den an. Dann ist das doch gut. Ich kann nämlich nicht mehr Geld hier hinpacken. Geld finde ich ganz nice in diesem Game, wie ihr vielleicht erraten könnt. Ja. da packen wir jetzt mal so einen hin. Hier noch nochmal das Doppelte. Wenn der Reddy ist. Oh, yeah. mhm. Nein, stimmt, da kann ich ja auch aufessen. Dann habe ich nicht gedacht. Dann, wird, dann machen wir diese Reihe zuletzt, weil. Boah, nein. Oh, weil sowas du, passiert? Die können nicht gerade ausschießen, was, mich, was, was mir halt sagt, dass die Kacke sind. Weil die können nicht gerade ausschießen. Und das ist doof und schlecht. Mein Gott. Ah, wieso? Wieso macht man sowas? Oh, du schon wieder. Hey, hau ab. Diesmal machst du mir nichts kaputt. Oh, aber die können mir was kaputt machen. Das ist gut, Mann. Ah. Na, lassen wir es. Machen wir eine Bombe. Ah, ja! So weg mit euch. Ja, aber die Frage bin ich länger hast. Wir brauchen gar jetzt. Ja, ich beeile mich ja, das möglich wegzubringen hier. Eins zwei, ja, gut, wir machen noch ein paar, ja. Eins, zwei, drei, vier fünf sechs sieben acht neun, zehn. zehn Stück. Na dann, dann geben wir mal ein wenig hier Sonnenenergie. Genau, dann können wir nämlich hier noch mal äh, da noch einen packen am besten packen wir hier noch mal so einen hin. Jo. Noch neun. Die landen aber auch mega schnell auch. Ist das nur in diesem Bonus so oder sind die allgemein so schnell im aufladen Das wäre mal interessant zu wissen, ja. Zack, wir noch mal so eine Doppelblume. Mm -hmm. Ja, komm, Pack mal da einfach hin. Wo oh, jetzt könnte ich... Ja, egal. Habe ich halt ein wenig verschwendet. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Hör mal auf! Der stirbt doch! Wenn er stirbt, ja? Dann zeige ich dich an, Mann! Hör mal auf hier! Sachen gibt's hier! Leute, gibt's! Ich wünsche mal, die gibt's nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Okay, komm, das packen wir jetzt noch schnell. Das packen wir noch! Schnell! Denk mit dir! Kommst du nicht hin! Können wir den? Können wir den killen? Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir sparen auf eine Bombe. Oder? Ah, okay, gut, schafft schafft's noch. Zum Glück hat das doch geschafft. Ha ha, ha, ha. Aber hier eine Bombe. Weil ich glaube nicht, dass sie den schaffen. Hm, Mensch. Komm, gib mir seine Sonnenenergie. Schneller! Da kommen so viele. Schon was? Weiß es nicht, gib mir doch mal danke Dankeschön. Bam! Noch fünf Stück. Ach, die Folge ist so lang. Schnell. Ich meine für mich zumindest ist die Folge lang. Es gibt natürlich Leute, zum Beispiel Domteno kann man jetzt mal die Frage, die Frage nehmen. Die machen ja mittlerweile, die machen so, also zumindest macht der zumindest mittlerweile seine Videos, seine Parts, so bis zu fast 28, 30 Minuten so. Aber ich finde es persönlich halt besser oder normal. Och, knapp drei. Wenn es halt. Wie soll ich das sagen? Äh. So, ach, keine Ahnung. So 20, 22, 24 Minuten sind mehr als 24, geht aber auch nicht mehr. Aber jetzt sind schon 25 Minuten, deshalb finde ich es schon viel. Weißt mal... Ja, ich glaube, wir wissen nicht mehr. Ey, ey, ey. Halt, stopp. Ich hab gesagt, halt, stopp. Okay, ich hoffe, den gut abhalten dort. Okay, okay, okay. Zack, noch zwei. Packen sie es, den hier. Oh, wie viele Sterne hier geschossen werden. <lacht> Überall sieht man Sterne. Ich sehe Sternchen. Noch ein, noch ein. Komm schon. Folge ist schon zu lang. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal die Abmoderation machen, Leute. Wenn es euch gefallen hat mit dieser Folge, würde mich über ein Däumchen äh, freuen. Auf jeden Fall ein Däumchen werden Träumchen, Leute. Ein Träumchen wie die Sterne. Und dann äh, würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Also, wenn ich das nächste Mal wieder in der neuen Folge tanzen gegen Zombies. Haut rein. Schönen Tag noch. Und bye. Okay, nice.